Ja, herzlich willkommen zur Logoversity. Heute mit der Margarete Krippets. Es geht um selbstverletzendes Verhalten. Die Margarete kommt von Go on Suizidprävention und wir freuen uns wirklich auch über diese Stunde mit dir und ich würde sagen, wir legen gleich los. Margarete, danke, dass du da bist und du darfst beginnen. Herzlichen Dank, guten Morgen. Danke für die Einladung. Ja, wie gesagt, mein Name ist Margarete Krippitz, bin vom Projekt GAUN Suizidprävention Steiermark. Ist ein äh, Programm des Landes äh, Steiermark über den Gesundheitsfonds mit dem Auftrag, eben äh, Suizidprävention zu betreiben, das äh, Thema zu enttabuisieren, äh, Informationen zu geben, äh, Fortbildungen zu machen, Workshops zu machen, Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben. Und ich darf eben heute euch was zum Thema selbstverletzendes Verhalten erzählen, weil das, weil wir da viele Anfragen auch dazu kriegen und es und ja auch sozusagen am Rande etwas mit, mit Suizidalität zu tun haben kann. Nicht immer muss, aber kann. Und ich gebe euch heute... Einen, einen kleinen Überblick einmal über das Thema. Es ist natürlich ein komplexes Thema und ähm, ja, in einer Stunde äh, geht sich ein Überblick aus, hoffe ich. Genau, die Dagmar wird mich ein bisschen unterstützen bei der Einhaltung der Zeit. Da bin ich nicht immer so gut. Und wie gesagt, Fragen bitte äh, in den Chat oder einfach wenn es ganz akut dazu gehört, gerne auch äh, direkt. Mich stört es nicht, wenn man, wenn man mich im Reden unterbricht. Im Gegenteil, ich finde es ganz angenehm, wenn wir ins Gespräch kommen. Genau, und heute geht es um nicht suizidales, selbstverletzendes Verhalten, kurz NSSV. Und eben mein Name ist Margarete Krippitz. Ich bin klinische und Gesundheitspsychologin, also auch so für den für den Hintergrund, für euch. So, wie kriege ich jetzt die Folien weiter? Ha, genau. Und einmal wie immer fangen wir mit einer kleinen äh, Definition an. Also was ist es eigentlich? Und die Definition eben wäre das selbstverletzendes Verhalten, selber zugefügte freiwillig, bewusst, absichtlich, äh, direkte Zerstörung von Körpergewebe. Also kleine oder moderate äh, Schnitte. Ich denke mir, das Ritzen ist so eine der häufigsten Formen, die wir wahrscheinlich alle kennen und schon gesehen haben bei Jugendlichen. Es äh, gibt aber auch andere Formen, eben wie sich brennen, zum Beispiel mit Zigaretten äh, oder quetschen, sich schlagen. Also bei den Burschen eher so mit der Faust gegen die Wand, bis es äh, blutig ist vielleicht, äh, solche, solche Dinge. Also äh, sozusagen kleinere Verletzungen, die man sich selbst zufügt. Und wichtig eben, um es von Suizidalität zu unterscheiden, ganz wichtig, es besteht keine Absicht bzw. kein Wunsch an diesen Verletzungen zu sterben. Deshalb eben auch nicht suizidales, selbstverletzendes Verhalten. Und diese Verhaltensweisen sind Verhaltensweisen, die eben nicht sozial akzeptiert sind. Das heißt, Tattoos oder Piercings sind kein selbstverletzendes Verhalten. Also das muss man, auch wenn es einem manchmal so vorkommt, dass sich Jugendliche hier selber verletzen oder selber verunstalten. Aber das ist da sozusagen in der Definition nicht dabei. Wie oft kommt es vor? Ungefähr 30 Prozent der Jugendlichen verletzen sich einmalig selbst. Und 5 Prozent der Jugendlichen machen es wiederholt. Und da sieht man schon diese große Diskrepanz in den Zahlen. Das, ähm, weil selbstverletzendes Verhalten einfach in den sozialen Medien sehr präsent ist. Äh, Jugendliche machen das, filmen sich dabei, zeigen das her. Ähm, oder auch in Peer-Groups, das, okay, einer tut es probierens probieren es die anderen aus. Also da gibt es relativ hohes ähm, Ausprobierhäufigkeit. Äh, und das ist dann, wird dann ein- oder zweimal gemacht und dann nicht mehr. Ja. Aber eben ein kleinerer Teil der Jugendlichen macht es regelmäßig. Und um es sozusagen als äh, Verhalten zu diagnostizieren, als Störung sozusagen zu diagnostizieren, ist natürlich die wiederholte äh, Anwendung ähm, äh, notwendig. Eben eine einmalige äh, Selbstverletzung äh, wäre eben im Sinne eines Ausprobierens. Und man sieht es häufig bei weiblichen Jugendlichen und oft beginnt es recht früh mit 12 oder 13 schon. Ähm, wir hören oft, dass selbstverletzendes Verhalten ganz viel auch mit, mit so dem Bedürfnis nach Aufmerksamkeit äh, verbunden ist. Und das gibt es bei manchen Jugendlichen, hat es sozusagen diesen Zweck, äh, eine, eine Art Hilferuf, ein Aufmerksam machen auf mir geht es nicht gut. Äh, aber bei den meisten Jugendlichen, beim Großteil der Jugendlichen, findet es eher im Verborgenen statt. Und das selbstverletzende Verhalten, was im Verborgenen äh, stattfindet, ist sozusagen das Gefährlichere. Äh, da sind die Jugendlichen in, in, in so großer seelischer Not, äh, dass sie so, äh, eben es überhaupt nicht nach außen zeigen äh, können, sich auch noch schämen dafür und es verbergen, was natürlich dann sozusagen die psychische Belastung noch verstärkt. Und eben, da das oft versteckt wird, möchte ich euch kurz ein bisschen sagen, so wie kann ich das auch dieses versteckte Selbstverletzende-Verhalten vielleicht entdecken. Und eben, wenn ich äh, Wunden oder Narben sehe, für die es keine andere Erklärung gibt, wenn äh, Jugendliche äh, Kleidung tragen, die der Situation oder dem Wetter nicht angemessen ist. Also wenn man im Hochsommer dann langärmlich äh, daherkommt und irritiert oder auch vielleicht aggressiv reagiert, wenn jemand sagt, komm, zieh doch die Jacke aus. und Weil dir steht ja schon der Schweiß auf der Stirn. Ja. Ähm, eben so Situationen meiden, wo man eben den Körper oder die Wunden sehen könnte. Wenn Jugendliche scharfe Gegenstände irgendwie aufbewahren, sammeln, horten. Äh, wenn sie sich immer wieder zurückziehen längere Zeit und, und einfach schauen, dass sie, dass sie ihre Ruhe haben. Oder natürlich, wenn es in irgendeiner Form Zeichnungen oder, oder Texte gibt oder intensive äh, Internetrecherchen auch zum Thema. Äh, dann äh, können das Hinweise sein. Genau. Und wie kommt es jetzt zur, zum selbstverletzenden Verhalten? Und grundsätzlich äh, geht man davon aus, dass selbstverletzendes Verhalten eine Form von Bewältigungsstrategie ist für die Jugendlichen mit äh, negativen Gefühlen oder auch mit, mit Gefühlslehre, mit Dissoziation umzugehen. Also das ist kein isoliertes Phänomen, das halt irgendwie auftritt, sondern es hat das Verhalten ist für die Jugendlichen funktional. Das ist eine Form, durch den Schmerz oder dadurch, dass ich das Blut sehe, habe ich das Gefühl, ich bin am Leben. Ich oder eben wenn ich, wenn ich gestresst und wütend bin und das nicht anders ausdrücken kann und ich spüre den Schmerz, dann sozusagen lenkt mich das von diesem Stressgefühl ab und reduziert mein Stressempfinden. Also selbstverletzendes Verhalten hat ganz viel mit seelischer Belastung bei den Jugendlichen zu tun. Einfach so aus Jux und Tollerei, äh, weil es cool ist, äh, machen das ganz, ganz wenig Jugendliche oder, glaube ich, niemand. Ja, ähm, sondern hier geht es um seelische Belastung und um eine Form damit umzugehen. Und deshalb eben sind auch so die, die Ursachen dort zu suchen, dass die Jugendlichen einfach... Äh, eine, eine sehr negative Beziehung zu sich selbst haben, eher hoffnungslos sind, eher pessimistische Grundhaltung haben, sich selbst gegenüber sehr kritisch sind ähm, und eben vielleicht äh, weniger Stresstoleranz haben oder weniger Möglichkeiten, diese Gefühle zu regulieren. Ähm, oder auch nie gelernt haben, Emotionen zu erkennen, richtig zuzuordnen. Bin ich jetzt traurig oder bin ich wütend? Das ist physiologisch ist es ähnlich und manche Jugendliche lernen nicht, das zu differenzieren ähm, und, und können dann auch schwer damit umgehen, wenn es nicht für sie zuordnenbar ist. Und natürlich äh, hat es auch viel mit den Umständen, äh, wie Jugendliche leben, zu tun. Also wenn hier wenig familiäre oder andere soziale Unterstützung da ist, sodass Jugendliche einen guten Selbstwert entwickeln können. Wenn es so äh, äh, Zugehörigkeit zu Subkulturen gibt, es gibt es immer wieder so die, eben man muss quasi das Verhalten machen, um dazu dazuzugehören. Es gibt äh, so Cluster, manchmal höre ich auch in, in Schulen oder in Klassen oder in Gemeinden, wo, wo das sozusagen zum Merkmal dieser Jugendgruppe gehört, dass man sich selber äh, selbst verletzt. Und das muss man sozusagen tun, um dazuzugehören. Ähm, ganz viel hat es mit, mit eben belastenden, vielleicht auch dramatischen Ereignissen in der, in der früheren Kindheit und Jugend zu tun, aber eben auch ganz viel mit so einem überkritischen Erziehungsstil, Mobbing äh, oder andere Ausgrenzungsformen äh, und Gründe. Ähm, und eben, wie ich vorher schon gesagt haben, hier kommen die Jugendlichen einfach in, in hochbelastende Situationen, mit denen sie äh, nicht umgehen können. Und das selbstverletzende Verhalten ist eine Form, wie sie eben diese belastenden Emotionen für sich regulieren können. Und eben kurz zusammengefasst noch einmal, Jugendliche, die sich selbst verletzen, tun, sie, tun sich im Allgemeinen schwer mit der Emotionsregulation. Das heißt, es ist schwierig, Negative Gefühle auszuhalten, Stress auszuhalten, ähm, Trauer auszuhalten, Frustration auszuhalten, diese Dinge. Und es ist schwierig, eben diese Gefühle mit angemessenen äh, Emotionsregulationsstrategien zu regulieren. Das heißt, wir, wenn Sie selber darüber nachdenken, wie regulieren Sie Ihren Stress? Oder wie regulieren Sie negative Gefühle? Wir haben verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen. Wir haben innere Stimmen, die uns beruhigen, die freundlich mit uns sprechen, die uns trösten. Wir haben Bezugspersonen, mit denen wir sprechen können, wo wir uns Unterstützung holen können. Wir können, weiß ich nicht, Sport machen, gehen. Wir lenken uns ab, wir gehen ins Kino, keine Ahnung. Also wir haben als Menschen an sich recht viele Strategien gelernt, mit negativen Emotionen umzugehen. Und manche davon sind eben nicht schädlich oder auch gut für uns. Also wenn wir Sport machen, zum Beispiel um Stress abzubauen, dann ist es gesundheitsfördernd. Aber natürlich haben wir alle auch ein bisschen Strategien, um Stress zu regulieren oder negative Gefühle, die vielleicht nicht so positiv sind. Also hin und wieder mal vielleicht zu viel Alkohol trinken, ähm, zu viel zu essen oder nichts zu essen. Oder ähm, ja, also wissen wir alle nicht, da gibt es auch sozusagen weniger förderliche Strategien. Und eben die Jugendlichen finden irgendwann heraus, dass dieses selbstverletzende Verhalten eine hocheffektive Strategie ist, um mit Stress umzugehen. Ja? Oder mit negativen Gefühlen, genau. Und äh, was man auch sehr häufig äh, sieht, ist, dass einfach die Jugendlichen mit, mit ihrem Selbstwert ähm, sich schwer tun, dass sie sich selbst nicht als wertvoll erleben dass sie extrem kritisch und abwertend mit sich selbst äh, sind und, und sozusagen ihre inneren Stimmen äh, sehr mh, kritisch sind, bis abwertend und, und ähm, herabwürdigend auch. Und es ist schwierig, da eben äh, mit sich selbst liebevoll umzugehen und hier tröstende stärkende und, und äh, ermutigende innere Stimmen sozusagen zu aktivieren. Und selbstverletzendes Verhalten hat unterschiedliche ähm, Funktionen für die Jugendlichen. M manche eben verwenden es für diese Effektregulation. Äh, damit schlechte Gefühle weggehen. Äh, eben der Schmerz äh, lenkt, mich, lenkt mich ab von oder ist so ein, eine Art Ventil für die Traurigkeit, für meine Einsamkeitsgefühle, für, mein, für meine Wertlosigkeitsgefühle. Äh, es gibt aber auch Jugendliche, die eben äh, sich selbst bestrafen, also die diese diese Abwertung, die sie im Außen und im Innen äh, erleben, äh, internalisiert haben und durch diese Selbstverletzung ähm, eben sich selbst noch einmal äh, zufügen und, und das Gefühl haben, du bist es nicht wert äh, und eben diese Bestrafungsgeschichte. Ähm, es kann aber auch eine Form von Kontaktaufnahme sein, also wenn Jugendliche damit ein bisschen offener umgehen und ihre Wunden vielleicht auch äh, herzeigen, dann ist es eben so ein bisschen als Hilferuf auch zu verstehen, ähm, dass eben hier einfach äh, hier bitte jemand sehen soll, dass es mir einfach sehr schlecht geht und dass sie mit meiner Lebenssituation nicht äh, zurechtkommen. Ähm, Jugendliche, die in irgendeiner Form traumatisiert sind durch familiäre Gewalt, Missbrauch, ähm, chronische Vernachlässigung, wie immer, erleben immer wieder diese Dissoziationsgefühle. Sie kennen das wahrscheinlich einfach, dieses äh, so eine Art inneres Wegbiemen aus der Situation äh, gehen, eine Form des Selbstschutzes. Die, die unser Gehirn einfach äh, aktivieren kann in, in, in massiv lebensbedrohlichen äh, Situationen. Und es ist aber einerseits eine Schutzfunktion für, für unsere Seele, aber andererseits ist es natürlich, wenn es dann immer wieder später angetriggert wird äh, und in verschiedenen Situationen auftaucht, ist es hochbelastend. Wenn äh, Jugendliche das Gefühl haben, sie sind irgendwie, alles ist so in einem Nebel, sie sind gar nicht da eigentlich oder sie kriegen gar nicht mit, sie können nicht in Kontakt gehen, äh, haben Filmrisse, weil sie jetzt gar nicht wissen, was, was war jetzt in den letzten fünf Minuten. Ja. Und da äh, kann eben auch das selbstverletzende Verhalten hilfreich sein, um diese Dissoziation zu unterbrechen. Der Schmerz holt mich wieder äh, raus. Aus, aus dieser äh, äh, Traumastrategie. Manche Jugendliche sagen auch, ich mache das, damit ich mich nicht umbringen muss. Ja? Also da, sozusagen, da baut sich so ein Druck auf oder die Lebenssituation ist so schwer erträglich äh, für den Jugendlichen oder eben schwer bewältigbar, weil er die Strategie nicht hat, dass sogar schon Suizidgedanken da sind. Und, und diese, das selbstverletzende Verhalten sozusagen auch genützt wird, um diese Suizidgedanken zu unterbrechen, abzuwehren, Spannung kurzfristig schnell abzuführen, damit sie sich nicht so aufbaut, damit eben die Suizidgedanken nicht so massiv werden und sich nicht so massiv aufdrängen. Genau. Das andere eben ist so ein bisschen dieses Sensation-Seeking. Es ist äh, vielleicht cool, es gehört sich in der Peer-Group. Ähm, die Erwachsenen äh, sind so herzig aufgeregt, wenn sie, wenn sie die Wunden sehen. Ja, äh, da kann man ordentlich aufmischen, ein bisschen also regen sie alle auf. Ähm, fahren mit mir ins Krankenhaus und so, Also da ist eine Action, da ist was los. Ähm, aber auch da denke ich mir, gilt es gut hinzuschauen, okay, warum braucht der oder die Jugendliche so eine massive Strategie, um eben ähm, äh, eine Sensation, ein Gefühl spüren zu können, oder oder warum muss er solche Dinge inszenieren, um, um Aufmerksamkeit zu kriegen. Ne? Also Da ist man vielleicht in Gefahr, das recht schnell abzutun, vielleicht auch bei Mädchen recht schnell, So, mein Gott, es ist halt ein bisschen eine Drama-Queen, hysterisch, aber da ist natürlich was dahinter, ja. genau. Und manche Jugendliche sagen auch, das, sozusagen, das ist ein Aspekt, den habe ich unter Kontrolle. Ja. Mein Leben ist so fremdbestimmt, ich habe überhaupt keine Möglichkeit, irgendwie meine Situation zu, zu verbessern. Ja. Aber zumindest das kann ich kontrollieren, ja ob ich mich, mich schneide oder nicht. Genau. Also wichtig... Margareta, das ja. ist eine Frage von ja. Sabrina. Inwiefern kann man dann von freiwillig sprechen, wenn die Jugendlichen sich aus einem Druck heraus verletzen? Ja, genau. das sind wir sozusagen auf einer grundsätzlichen Diskussion, was ist freiwilliger Wille, was ist freier Wille? Ähm, da natürlich aus dem Druck heraus, äh, aber aus dem eigenen inneren Druck. Also das äh, ist quasi eine, eine Entscheidung des Jugendlichen. Äh, manche, manchmal sind wir auch schon gefragt worden, ob das eine Form von Suchtverhalten ist. Ja, ob so etwas wie eine Sucht entsteht, dass man das braucht oder halt ein Craving dann auch hat. Und das ist, hat nichts mit Sucht oder sonst was zu tun, sondern das ist ein, ein, ein funktionales Verhalten, eine Strategie. Andere gehen Koma trinken und schneiden sich regelmäßig um, mhm. ja, um sie nicht zu spüren. Und, und diese Jugendlichen haben halt, haben halt sozusagen diese, diese Form der der Emotionsregulation gewählt. Aber es ist nicht auf, ähm, muss man auch freiwillig in dem Sinn unterscheiden, dass es zum Beispiel äh, eben nicht von außen ja, also es wird man nicht von, von jemand anderen zugefügt oder, oder äh, eben weil jemand anderer sagt die soll das tun sondern die äh, Jugendlichen entscheiden sich äh, natürlich aus ihrer aktuellen emotionalen Situation heraus, wie wir das, wie wir alle Menschen. Ja? Also sozusagen ein emotionsloses Entscheiden äh, gibt es nicht. Ja. Genau. Ja, danke sehr. Bitte gern. Danke für die Frage. Gut, also hier eben wichtig, äh, es hat eine Funktion, es hat nichts mit Sucht zu tun. Die Jugendlichen, wenn sie andere Formen finden, mit ihren Emotionen umzugehen, verschwindet auch das selbstverletzende Verhalten. Wenn Jugendliche lernen, mit Dissoziation umzugehen, verschwindet auch das selbstverletzende Verhalten. Und es ist ja auch von der Frequenz unterschiedlich. Manche machen es fast täglich, andere machen es in größeren Abständen, je nachdem, wie die Situation ist. Aber es ist einfach eine Funktion, mit, äh, mit äh, Schmerz, äh, seelischen Schmerz, äh, sozusagen, in körperlichen Schmerz zu transformieren. Und damit, damit ist es äh, leichter handelbar. Darf ich noch was fragen? Bitte, gern. Ähm. Gibt es auch irgendeinen Zusammenhang ähm, mit, so, mit der Wahrnehmung, tiefen Wahrnehmung, mit dem körperlichen Spüren? Oder ich habe zu wenig ähm, körperlichen Kontakt zu anderen und möchte mich dadurch mehr spüren können? Oder ist es wirklich rein das äh, Psychische und ich finde da keinen körperlichen Ausgleich? Also auch keinen körperlichen Ausgleich? Um, also. Die, die, die Motivation oder die Funktion für selbstverletzendes Verhalten kann vielfältig sein. Und es könnte möglicherweise sein, dass sich ein Jugendliches oder Jugendliche so äh, eben wenig Körperkontakt hat und dadurch äh, so ein, eben, das Körperempfinden einfach nicht da ist oder dass es darum geht, das zu spüren. Also wichtig ist, dass sie, dass sie verstehen, dass das eine Funktion hat für die Jugendlichen. Und um zu verstehen, welche Funktion es hat, muss ich mit dem Jugendlichen darüber sprechen. Also es das ist... Könnte sein. Und es könnte sein. Gell? Also ja. die Motivationen mhm. sind ganz unterschiedlich. Mhm. Ähm und die, die wir da genannt haben, das sind so die häufigeren Haltungen, mhm. die, man, die man findet. Ähm, aber um es ums sozusagen im Kontext des Jugendlichen und seiner psychischen Befindlichkeit äh, zu verstehen, muss man, muss man mit dem Jugendlichen darüber sprechen. Okay? Also das äh, ist was Hochindividuelles. Mhm. Danke. Danke für die Frage, ja. Genau und eben selbstverletzendes Verhalten und Suizidalität steht miteinander in Beziehung, weil es natürlich beides Verhaltensweisen sind, die aus einer ähnlichen psychischen Verfassung heraus basieren, äh, eben Hoffnungslosigkeit, negatives Selbstbild, Einsamkeit und so weiter. Ähm und, aber eben, man muss auch unterscheiden, wenn sich Jugendliche recht massiv äh, selbst verletzen, vielleicht gerade im, im Bereich der Pulsadern oder so, wo man dann nicht weiß, okay, ist das jetzt ein Suizidversuch gewesen oder war das noch selbstverletzendes Verhalten? Auch da muss man einfach nachfragen. Ne? Es geht um die Absicht, die dahinter ist. Ne? War da die Absicht, dahinter sich äh, zu töten oder, oder ging es da, ist es sozusagen ein verunglücktes, selbstverletzendes äh, Verhalten? Und selbstverletzendes Verhalten wird oft eben auch verwendet, um seelischen Stress zu reduzieren und um Suizidalität äh, hintanzuhalten. Ähm oder manchmal ist gar keine Suizidalität vorhanden, aber die Jugendlichen verletzen sie trotzdem selber. Und häufig verschwindet selbstverletzendes Verhalten auch nach einer Zeit wieder von alleine. Aber wenn es also über, über längere Zeiträume recht massiv passiert, dann kann das auch ein, ein Warnzeichen für für Suizidalität sein und diese, diese permanente Selbstverletzung senkt einfach auch den die die Schmerz äh, na, hebt die Schmerzschwelle so äh, und und äh, die sozusagen die Hemmung äh, sich auch äh, schlimmere Dinge anzutun sinkt und, und, und es wird wahrscheinlicher, dass Suizidideen auch umgesetzt werden. Ja? Also, da die, die Dinge hängen, das, es hängt miteinander zusammen, äh, es muss aber nicht miteinander zusammenhängen und insofern auch da wieder eben ist es notwendig, einfach mit dem Jugendlichen darüber zu sprechen. Was ist die Funktion von, dein, von dieser Verhaltensweise? Und gibt es auch immer wieder die Gedanken an Suizid? Also auch das muss man die Jugendlichen fragen in dem Kontext, um, um es einordnen zu können. Aber es heißt nicht automatisch, nur weil sich ein Jugendlicher ein, zwei Mal selber verletzt, dass er suizidal ist. Ja, also... Ähm das, so direkt ist der Zusammenhang auch nicht. Genau. Und wenn ich jetzt mit einem Jugendlichen konfrontiert bin, äh, wo ich Selbstverletzung wahrnehme, was kann ich dann äh, tun? Das wäre jetzt so äh, noch ein paar Folien dazu. Und wichtig ist es, dass auch wenn, wenn, wenn man selber vielleicht schockiert ist ja, über, über die Wunden oder äh, manchmal sind es ja wirklich auch ein bisschen extremere Geschichten. Ich habe einmal eine Jugendliche betreut, die hat sich mit der Zigarette gebrannt und, und, und richtig wüt Also die hat auf ihrem Arm Zigaretten ausgedämpft. Das waren richtige Löcher. Ähm, und und natürlich ein sympathischer Mensch zieht einem alles zusammen, wenn man, wenn man, solche, wenn man solche Wunden äh, äh, sieht. Ja. Und um aber eben in Kontakt mit dem Jugendlichen zu kommen um, und um hier eine hilfreiche Beziehung aufbauen zu können, ist es wichtig, dass man da ruhig und, und unaufgeregt äh, bleibt und die eigenen Gefühle von vielleicht auch Ekel oder eben wenn es dann alles zusammenzieht, äh, weil man das Gspü den Schmerz spürt sozusagen oder man fühlt sich auch hilflos und wütend, weil man sich denkt, um Gottes im Kind, äh, warum tust du dir das an? Ja. Also das natürlich, das empfindet man, wenn man, wenn man mit solchen Wunden äh, konfrontiert ist. Und da ist aber wichtig eben diese Gefühle nicht dem Jugendlichen überstülpen, sondern die eigenen Emotionsregulationsfähigkeiten zu aktivieren, dem Jugendlichen gegenüber äh, äh, zu, also eben äh, nicht wertend zu bleiben und zugewandt zu bleiben. Und äh, hier einfach zu versuchen, auf ein recht neutrale Ort über das Verhalten einfach ins Gespräch zu kommen. Ne? Ähm, und, und zu schauen, was eben, warum, was bringt ihm das? Ja? Was ist für ihn die Funktion? Äh, wobei hilft ihm das? Ne? Also das direkt auch anzusprechen, was nicht zu fragen, ja, warum tust das, um Gottes Willen, sondern zu sagen, aha, okay, du, und was was bringt dir das? Wie, wobei hilft dir das? Ja. Und dann auch zu schauen, ja, in welchen Situationen zum Beispiel taucht es auf. Ja. Genau, also und sich für solche Gespräche Zeit nehmen ähm, sich äh, einen ruhigen Raum suchen, also sowas nicht inzwischen Tür und Angel besprechen, wenn andere Jugendliche daneben stehen, schon gar nicht, ja, weil dann muss man auf cool machen und ähm, äh, beziehungsweise gibt es eben auch diese Ansteckung, da sage ich dann später noch was dazu. Also mit dem Jugendlichen allein reden oder mit der Jugendlichen, weil sie ja hauptsächlich Mädchen sind, und äh, das nicht verurteilen, äh, sondern wirklich Interesse zu zeigen. Okay, was, was und was ist die Belastung dahinter? Ja, was sind die Sorgen dahinter? Was ist der seelische Schmerz dahinter? Und wobei hilft dem Jugendlichen dieses Verhalten? Liebe Margarete, kurze Bitte. Zwischenfrage. Ja. Äh, Gibt es da Erkenntnisse, warum es mehrheitlich Mädchen sind? Was ich jetzt, habe ich jetzt nichts Eindeutiges noch gehört. Die Vermutung, die ich hätte, wäre, dass Mädchen ja nach wie vor eher möglicherweise eben internalisieren und, und stärker ihre Gefühle und Stress nach innen äh, auf sich selber äh, beziehen. Und Burschen finden möglicherweise andere Formen, äh, indem sie eben äh, mit Aggression nach außen gehen. Ja? Einmal dann irgendwo ordentlich aufmischen und, und so sozusagen dann ähm, Stress abbauen und, und sich spüren, ja? wenn es ein ordentliches Gerangel gibt. Zum Beispiel. Ähm, oder über Sport äh, da viel vielleicht ausgelebt werden kann. Und möglicherweise zeigen Burschen eben auch selbstverletzendes Verhalten, das wir als solches jetzt in dem Sinn noch gar nicht so wahrnehmen äh, oder nicht so beurteilen. Eben zum Beispiel Raufen, regelmäßiges Schlägern oder Raufen. Ja. Ähm, risikofreudiges Verhalten. Mit, mit dem Radl oder mit dem, mit dem Moped so wahnwitzig in der Gegend um umglühen, äh, dass, da, dass das Adrenalin ordentlich äh, einschießt und, und, und dann reguliere ich das so. Ja, also Danke. das ist so ein bisschen die, die Vermutung. Aber äh, jetzt Studie oder, oder so habe ich jetzt dazu noch nicht, ist noch nicht unterkommen. Margarete, du hast bitte. zu mir gesagt, ich soll dir sagen, danke. ich, ja. ich finde, jetzt ist es 39, nur für dich als Erinnerung, ja. bitte. Danke, danke, ich glaube, ich bin gut in der Zeit. Ja, gut. Und eben, also dem Jugendlichen kann man das vermitteln im Sinne von, ich, ähm, ich vermute, dass hinter deinem Verhalten seelische Not ist, dass da irgendwas ist, mit, was dich quält, äh, was dich belastet. Und, und ich mache mir da ein bisschen Sorgen und da würde ich die gerne unterstützen. Ja. Ähm, dass sie eben auch, wenn der Jugendliche von Ritzen redet, dass sie auch nicht selbstverletzendes Verhalten sagen, sondern na, dann halt übers Ritzen mit ihm reden. Ja. Ähm, und schauen Sie, dass, dass hier weiterführende psychotherapeutische, psychologische... Hilfe kommt. Man findet bei Selbstver Jugendlichen mit selbstverletzenden Verhalten äh, immer wieder eben auch Dramatisierungen im Hintergrund. Es gibt äh, Depressionen, Ängste. Ähm, also es ist auch assoziiert mit anderen psychischen äh, Störungen, Krankheiten und, und, und insofern kann hier Jugendlicher nur profitieren, von, von professioneller Hilfe. Was man auf keinen Fall tun sollte, ist eben da in übertriebenen Aktionismus äh, verfallen und eben nur zur Aufregung produzieren und, und, und alle informieren und Notarzt und was weiß ich, ähm, eben so Ekelschock äh, zeigen. Das Verhalten kann der Jugendliche nicht einfach abstellen. Man kann ihm das nicht verbieten und sagen, du, du hörst jetzt damit auf, ja, weil das ist schlecht für die und die würde es nicht und aus, ja. ähm, weil eben wie gesagt, das ist eine wichtige Funktion für ihn, das ist ein ganz wichtiges Instrument äh, für ihn, sozusagen eigentlich seine seelische Gesundheit äh, quasi kurzfristig zu erhalten. Ja. Ähm, also auch respektvoll mit diesem Verhalten und der Funktion umzugehen und, und nicht. Äh, man ist vielleicht manchmal bei solchen schockierenden Verhaltensweisen einfach auch zu schnell in dem, oh Gott, das muss aufhören. Ja? Und dann konzentriere ich mich nur auf das Verhalten und versuche dem Jugendlichen, das irgendwie äh, zu, zu stören oder ihm wegzunehmen. Äh, aber ich schaue nicht, was ist dahinter, was ist die Funktion, aber was ist der eigentliche Grund und was ist die eigentliche Störung? Und die muss ich dann bearbeiten. Ja? Genau. Ja, und ganz wichtig, viele Jugendliche, gerade die, die es im Verborgenen machen, die wollen natürlich nicht, dass das irgendwie dann den Eltern gesagt wird und so weiter. Und das darf man auf keinen Fall ähm, versprechen, dass man da nichts weiter sagt, weil dann auch eben die Hilfsmöglichkeiten für den Jugendlichen und die Veränderungsmöglichkeiten für den Jugendlichen äh, total eingeschränkt sind. Und man ist in diesem, in diesem Geheimnis dann mitgefangen. Ein klassisches äh, Mittel, wie man versucht, Jugendliche zu unterstützen, äh, eben das äh, selbstverletzende Verhalten, äh, quasi, um, dass man versucht, es umzulenken. Ne? und andere Strategien für den Jugendlichen oder mit dem Jugendlichen findet, wie er schnell unkompliziert mit negativen Emotionen zum Beispiel umgehen kann. Also dass er aufschreibt, dass die Person beginnt ein Tagebuch zu führen, was grundsätzlich hilfreich ist, weil man dann auch schauen kann, okay, in welche Situationen an den Jugendlichen, Jugendlichen denn an, welche Situationen sind denn so belastend. Und dann kann ich dann war, nicht, dann kann ich diese Situationen bearbeiten. Und die Jugendlichen wissen das oft gar nicht selber auf die Schnelle. Das ist uns dann hilfreich, über längere Zeit ein Tagebuch zu führen. Und dann sieht man, okay, die, die Schule stresst mich gar nicht so. Aber meine Eltern, ja, in der Schule fühle ich mich ganz wohl, da brauche ich es nicht, aber daheim brauche ich es. Oder umgekehrt. Ja. Also da zu schauen. Und dann andere nicht schädliche Verhaltensweisen finden, die einen ähnlichen starken Reiz äh, setzen für den Jugendlichen. Beliebt sind zum, zum Beispiel so super scharfe Lebensmittel. Ähm, die äh, äh, eben einen ähnlichen Schmerzreiz setzen, aber ohne, dass ich Körpergewebe jetzt wirklich äh, verletze. Aber natürlich, Sport ist super, äh, laut Musik aufdrehen und fünf Minuten voll äh, äh, tanzen und, äh, oder laut schreien. Es gibt auch mittlerweile Produkte, die man verwenden kann, also zum Beispiel eben so Stressbälle, Igelstressbälle, das sind Bälle mit so Stacheln nicht? und wenn ich die fest in die Hand nehme und drücke, dann tut das auch weh oder wenn ich die so am Arm da so roll, nicht? dann tut das auch weh, aber es verletzt mich nicht, nicht. Also da zu schauen, wie kann man dieses Verhalten vielleicht umlenken auf andere Strategien, einmal als kurzfristige äh, Hilfe. Ja? Weil die psychische Belastung dahinter, da brauche ich ja einfach ein bisschen länger, äh, um, um, um das zu bearbeiten mit dem Jugendlichen. Und Zum Ansteckungseffekt wollte ich noch was sagen. Ähm, es äh, gibt die Erfahrung, dass äh, das, wär, warum auch immer, ja, aber wenn ich zum Beispiel eben äh, in der Klasse dann oder in der Schule eine allgemeine Veranstaltung dazu mache, weil ich mehrere Jugendliche in der Schule habe, die das machen und die denken, ich würde das Thema irgendwie aufgreifen und, äh, und, und, und laut wen ein, ja, zum Beispiel bei Suizidprävention, sie sollen da was machen mit den Jugendlichen zu dem Thema. Und das machen wir nicht oder würden wir nie tun, weil es die Erfahrung gibt, dass wenn man, wenn man da in der Gruppe mit den Jugendlichen drüber redet, dass das eher interessant wird. Äh, und man damit sozusagen das Probierverhalten eher befeuert. Also wenn Sie wahrnehmen, Jugendliche äh, machen das in einer Gruppe, holen Sie sich den Jugendlichen heraus, sprechen Sie nur im Einzelsetting mit ihm und sprechen Sie auch mit ihm drüber, wenn er relativ äh, offensiv mit seinen Wunden zum Beispiel umgeht und die herzeigt, sprechen sie auch mit ihm über den Ansteckungseffekt und darüber, dass er schon auch eine Verantwortung seinen Freunden und Freundinnen gegenüber hat. Äh, und, und es ist sozusagen traurig genug, dass er oder sie das braucht. Ähm, aber, aber es ist nicht sinnvoll, quasi auch nur andere da äh, damit einzuladen, aufzufordern, anzustecken, äh, so ein Verhalten zu zeigen. Also das ist, das ist wichtig. Nicht in der, nicht in der Gruppe äh, drüber sprechen. Wenn Sie Jugendliche im Rahmen einer Gruppe, Gruppensituation fragen, du, ein Freund von mir hat mir ein Foto geschickt von dem selbstverletzenden Verhalten, was was soll ich jetzt damit, ja, was, was soll ich darüber denken? Jetzt kann man natürlich die Jugendlichen informieren, ja, was, was da oder mit ihnen drüber reden, wie sie da umgehen können. Aber grundsätzlich sozusagen äh, da keine, keine äh, offensiven und jetzt greifen wir das Thema auf und jetzt reden wir über selbstverletzendes Verhalten. Ja, äh, keine, keine solchen Gruppenveranstaltungen machen. Genau. Und professionelle Hilfe, denke ich mir, wissen Sie alle bei Ärzten, Ärztinnen, psychosozialen Beratungsstellen für Kinder und Jugendliche, niedergelassene Psychologinnen und Therapeutinnen. Und wenn Suizidgefahr akut ist, natürlich Rettung und Polizei. Es gibt Viele telefonische Ersthilfen auch für Jugendliche, die ja manchmal lieber telefonieren vielleicht oder chatten, als irgendwo hingehen. Das ja, ist vielleicht mal so ein niederschwelligeres Angebot, genau. Und wie viel Zeit habe ich noch? Also bei mir ist es jetzt 48. Du hättest okay. noch zwölf Minuten. Wunderbar. Dann sage ich noch kurz was eben zur äh, äh, therapeutischen oder psychologischen Behandlung von selbstverletzenden Verhalten. Also wie, wie gehen wir vor, wenn, wenn Jugendliche in, in äh, Betreuung sind? Und ebenso der Fokus jetzt neben natürlich der Lebenssituation des Jugendlichen. Ja? Also gibt es hier eben Gewalt, Missbrauch, Vernachlässigung, was immer. Das muss man natürlich schauen. Schulprobleme, Mopping, ja, gibt es sozusagen belastende Umstände, die, die ich äh, mir anschauen äh, muss. Aber grundsätzlich sozusagen, das ist natürlich bei jedem Jugendlichen anders. Aber äh, in der seelischen Situation eben geht es darum, bei den Jugendlichen einfach das zu fördern, diese, diese, ähm, Wahrnehmung der eigenen inneren Vorgänge zu lernen, die auch ein Stück zu steuern, zu beeinflussen. Wie kann ich Wut wieder runterregulieren? Wie kann ich Angst regulieren? Äh, wie kann ich Traurigkeit, äh, was kann ich da tun? Genau. Oder eben auch, was, wenn ich, wenn ich gestresst bin, wie kann ich mich wieder beruhigen? Wo kann ich mich entspannen? Wo finde ich Entspannung, außer eben durch äh, schneiden oder Alkohol trinken oder so. Ja. Und natürlich auch, wie kann ich meine meine äh, zwischenmenschlichen Fähigkeiten verbessern, dass ich eben vertrauensvolle Beziehungen vielleicht auch äh, aufbauen kann äh, zu anderen Menschen, was mir wieder Stütze und Wert gibt. Ja. Ähm, es gibt keine, keine Medikation jetzt, die die sozusagen für selbstverletzendes Verhalten der Klassiker wäre, die man, die man gibt und dann ist es weg oder so, sondern das, ob es eine Medikation gibt und oft gibt es keine, aber dann hängt es von der, davon ab, ob da zum Beispiel eben eine Depression oder Traumatisierung im Hintergrund ist. Und dann wird entschieden, äh, wäre da vielleicht eine Medikation hilfreich oder nicht. Aber ähm, das äh, ist jetzt nicht die klassische äh, Anwendung für, für Medikamente, selbstverletzendes Verhalten. Und in der Behandlung, natürlich ist einmal die, die Wundversorgung, wenn er gut was da ist, eh klar, ähm, und immer auch diese eben Abklärung, okay, ist da Suizidgefahr vorhanden, wie massiv sind die Suizidgedanken, wenn sie vorhanden sind. Eben das Tagebuch, habe ich eh schon gesagt, das ist hilfreich für die Behandlung, aber auch für den Jugendlichen selber, einfach um zu schauen, okay, wie, wie ist es, welche Situationen, welche Gedanken Tauchen da auf, was ist da sozusagen in meinem Kopf los, ja, kurz bevor ich äh, mich selber verletze? Was, was spürt sie da ab? Ähm, und, und dann zu schauen, eben, welche, welche Gedanken, welche Gefühle sind da? Und dann kann ich diese Gedanken und Gefühle bearbeiten äh, so, dass sie für den Jugendlichen Vielleicht anders auch verarbeitbar sind. Man kann eben auch mit den Jugendlichen ein Stück so experimentieren, dass man sagt: Okay, zöger es mal ein paar Minuten hinaus. Ja? Also sozusagen, um diese, diese Stresstoleranz ein bisschen zu erweitern oder dass der Jugendliche auch merkt, es passiert nichts. Ja, wenn ich dieses negative Gefühl habe, ich muss nicht gleich schneiden, ich kann das fünf Minuten rauszögern, ich kann das zehn Minuten rauszögern. Also eine andere Form von Kontrolle den Jugendlichen äh, zu zeigen. Und starke Gefühle äh, halten eh nicht lang an. Ja, also Intensive Gefühle eppen von alleine auch nach einer gewissen Zeit wieder ab, weil wir Menschen können das gar nicht, ja. so äh, ewig äh, in dieser Spannung zu sein. Und, und dann lernen die Jugendlichen, okay, wenn ich das zehn Minuten lang rausschiebe und dabei Musik höre äh, und äh, ein bisschen abarbeite, dann geht es von allein wieder weg. Ja, ich, ich, ich kann das aushalten, ja, ich brauche das gar nicht. Also so, äh, da auch den Jugendlichen eben wieder auch eine andere Form von Kontrolle vielleicht äh, zu geben über dieses Verhalten und über ihre Gefühle. Genau. Und eben zum Beispiel so ein Not Notfallkoffer kann als kurzfristige Hilfe ähm, auch, auch äh, gut sein. Und grundsätzlich alle, alle möglichen anderen Strategien der Emotionsregulation. Genau. Und wir orientieren uns ganz stark an diesem Buch von, der, äh, von einem Autorenkollektiv um den Paul Blener herum, der ja Primar äh, einer Kinder- und Jugendpsychiatrie in Wien, glaube ich, ist, der da auch sehr tolle Fortbildungen macht zu dem Thema und eben diese, dieses Buch können wir sehr empfehlen und das ist sozusagen unsere, unsere Hauptquelle für, für die Dinge, die, die ich Ihnen heute erzählt habe. Genau, ja, na bitte. Habe ich gut geschafft, meine Zeit einzuhalten. Und ich, wir haben noch ein bisschen Zeit für Fragen, wenn es noch welche gibt. Und ich hätte auch eine Bitte, ich tue Ihnen einen Link in den Chat. Und wenn ich es schaffe. Er mag mich nicht senden lassen anscheinend. Ähm, vielleicht geh mal aus deiner Präsentation raus, dann ah, ja, ist es dann danke. leichter. Ja. Genau, aber wie gesagt, gerne, gerne noch Fragen. Ja, wenn ihr Fragen habt, dann einfach entweder schreibt sie in den Chat oder entmutet euer Mikro und sprecht direkt mit der Margarete. Jetzt habt ihr Gelegenheit noch dazu, genau. direkte Fragen zu stellen. Im Chat ist dabei ruhig. Gell? Also, ihr dann noch vielleicht eine Frage, mir ist was eingefallen. Gibt es ja. eigentlich bei Erwachsenen auch? Also, ganz, ist, ist, ist, dein, dein Ding ist drinnen, dein genau, Ding, gell? Genau, dieser, dieser Link äh, eben ist für uns zur Evaluation und zur Dokumentation. Und es ist eine kleine, wenn Sie da draufklicken, kommen Sie zu einer kleinen Umfrage. Das dauert ungefähr eine Minute, sich da durchzuklicken. Die Veranstaltungsnummer ist 23, das wird am Anfang gefragt und eben als Projekt vom Land müssen wir, müssen wir halt diese Dinge tun und es wäre sehr lieb, wenn Sie das äh, ausfüllen. Veranstaltungsnummer 23, sagst ja. du, gell? Ich ja. schreibe das auch noch schnell in den Chat ja. rein. danke. Perfekt. Genau, aber das ist nicht so wichtig. Genau, ja, bei Erwachsenen. Ja, gibt es auch. Und ist das dann, sind es eigentlich dann viel mehr als die Jugendlichen, oder sind es einfach ja, die Jugendlichen, die dann erwachsen werden und die dann das nur immer machen, oder ja, gibt so? Unterschiedlich. Äh, bei den meisten Jugendlichen, die eben so mit 12, 13 anfangen oder so, wächst sich das sozusagen aus, beziehungsweise... Mhm. Im Erwachsenenalter steigen sie dann auf andere Geschichten um. Okay. Also da kommen dann vielleicht Alkohol oder Drogen also. oder, oder was immer. Ja. Ja. Die seelischen Probleme sich ja vielleicht jetzt auch nicht so nur dadurch, dass man älter wird, löst. Ja. Manche vielleicht, aber man muss dann nicht mehr daheim leben, sondern kann gehen ja, und ist die belastende Familiensituation zumindest ein Stück los oder so. Ja. Mhm. Aber Uh, und es gibt, es gibt bei den Erwachsenen uh, eben, wenn das uh, sch schwer traumatisierte Menschen sind, uh, die, die, in die sozusagen in dieser uh, eben posttraumatischen Belastungsstörung einfach drin sind und dissoziieren und flashbacks haben und was weiß ich. Die, da ist es schon noch immer wieder auch. Mhm sichtbar, ja. Aber eben hauptsächlich sichtbar ist es bei, bei Jugendlichen, okay. Mädchen, ja. Danke. Ja, wenn ihr Fragen habt an die Margarete, stellt ich sie. Fragen. Aber es war so eine tolle Stunde, wir haben jetzt so viel gehört. Gell? <lacht> ja. Dass wir irgendwie wetten, heute am Nachmittag hätten wir dann die Frage wahrscheinlich im Kopf. <lacht> ähm, aber Margarete, ich bedanke ja, mich einfach einmal. Ich, ich bedanke mich für diese Stunde, Es ist aber wirklich sehr interessant. Ich stoppe einmal die Aufnahme. Herzlichen Dank noch einmal, ja, Margarete. Danke schön, danke. Und